Wow, was ist hier denn heute los? Es gibt einen leckeren Schokoladenbabka mit ein paar Heidelbeeren. Richtig lecker! Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Herzlich willkommen hier auf meinem Hefewasserkanal. Heute heißt es wieder Hefewasser für alle, alles was dein Gebäck begehrt. Wir fangen einmal direkt an. Ich habe hier Mehl, Dinkelmehl. Dazu gebe ich noch Zucker. Die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer unten unter diesem Video. Noch ein bisschen Salz, falls ihr euch wundert, ja, ich habe wieder die doppelte Menge gemacht <lacht> und hier das gute Hefewasser. Das ist eine selbst hergestellte Hefe, richtig lecker, einfach, viel bekömmlicher und gesünder. Oben rechts unter dem i verlinke ich dir genau, wie das geht. Dann hier noch ein Ei, wie gesagt, eigentlich nur eins. Seid ihr vegan, dann ersetzt ihr das einfach mit 50 ml Hefewasser. Und dann, das ist hier jetzt optional, ein bisschen ähm, abgeriebene Zitronenschale. Die habe ich hier selber gemacht, das heißt, ich habe bio genommen, habe die heiß abgewaschen, mit einem Sparschäler geschält, getrocknet und dann fein gemahlen. Hier noch ein bisschen Butter und schon geht das Ganze in meine Küchenmaschine, der Kenwood Cooking Chef und da mixe ich alles jetzt mal ordentlich durch. Ja, da kommt die auch ein bisschen an ihre Grenzen. <lacht> So, einmal kurz durchrühren, da ich äh, Dinkelmehl verwende, knete ich das Ganze jetzt nur 5 bis 8 Minuten, nehmt ihr stattdessen Weizenmehl, können das selbstverständlich 10 bis 15 Minuten sein. Der fertige Teig wird mit meinem Bienenwachstuch abgedeckt, alles andere geht selbstverständlich auch. Und dann bei Zimmertemperatur, bei mir sind das zu Hause meistens so 27 Grad, so lange gelagert, bis der Teig aufgegangen ist. Ich sage die Temperatur extra, weil demnächst hierzu noch mal ein Video kommt zu den Temperaturen. Da gab es ja eine Herausforderung und ich glaube, ich habe da schon die Lösung. So, wir nutzen die Zeit sinnvoll und machen schon mal die Füllung fertig. Ich habe hier ein bisschen Butter. So, ihr könnt diese natürlich auch mit Öl oder Margarine ersetzen, wenn ihr jetzt Veganer seid. Ich finde die Butter ja lecker. <lacht> Dann dazu noch ein bisschen Zartbitterschokolade. Und dann habe ich jetzt hier noch schwach entölten Backkakao, hier links und hier rechts noch mal ein bisschen Puderzucker. Wer will, kann noch eben eine Prise Salz noch mit hinzugeben, so ganz vorsichtig das Ganze. Und hier habe ich einen kleinen Topf mit ein bisschen Wasser und da stelle ich das jetzt hier rein und lasse das ganz vorsichtig so auf mittlerer Hitze hochkochen und lasse das Ganze schmelzen und verrühre es. Ich habe für euch das natürlich in Zeitraffer gemacht, damit ihr nicht so lange warten müsst. Und ihr könnt sehen, eine schöne Geschichte hier. Falls ihr den Schokoladenbabka machen möchtet und es soll schnell gehen, könnt ihr zur Not auch die Schokocreme verwenden. So, meine Sache ist jetzt hier fertig, das kommt zur Seite. Macht nicht den Fehler und stellt das in den Kühlschrank. Danach wird es euch zu hart und ihr müsst es wieder schmelzen, um es dann auf den Schokoladenbabka zu bringen. So. Ich habe den Teig hier schon geteilt, das ist jetzt die Hälfte, die ich brauche. Und ihr könnt sehen, ihr braucht kein extra Mehl oder irgendwas. Das lässt sich richtig schön verarbeiten, also eine ganz tolle Teigstruktur hier wieder. Echt klasse! Ich habe mir den jetzt ein bisschen gefalten, damit er auch schön eckig wird. Ihr seht, er ist ein bisschen weich, ich finger da immer noch mal mit den Händen nach. Und dann kommt tatsächlich auch die Füllung hinein. So, und da habe ich tatsächlich ein paar Stückchen hier, weil ich habe das versehentlich in den Kühlschrank gestellt. Tja, aus äh, Erfahrung wird man hoffentlich klug und deswegen habe ich es wieder ein bisschen erhitzt. Verstreiche das Ganze, lasse den Rand ein bisschen frei und dann, das ist jetzt auch optional, habe ich jetzt hier ein paar Heidelbeeren draufgegeben. Ich finde, das ist nochmal eine ganz tolle, fruchtige Note. Das geht auch mit allen anderen Früchten. Alternativ, wenn ihr keine Schokolade mögt, dann ersetzt ihr das vielleicht durch eine Zimtzuckermischung. So, ich rolle das jetzt von unten auf. Es ist so ähnlich wie Zimtschnecken, nur noch ein bisschen leckerer finde ich. <lacht> Die Zimt-Fans mögen mir das, verzeihen, aber ich bin halt echt so ein Schokoladen-Junkie. Da kann ich nicht aus meiner Haut, Das tut mir leid. So, einmal schön einwickeln. Dieses Video war ein Zuschauerwunsch und ich muss tatsächlich gestehen, die ersten Male sind mir nicht so gut gelungen, weil der Teig einfach nicht aufgegangen ist. Das lag aber an meinem Hefewasser. Ich habe den Fehler gefunden und mit einem neuen Hefewasser das jetzt erneut probiert. Es hat ein paar Versuche gedauert. Ich glaube jetzt so ein halbes Jahr arbeite ich an diesem Rezept. Es hat jetzt geklappt und ich freue mich so sehr, euch dieses Video heute zu präsentieren. So, schön zusammengerollt und ich zerteile das jetzt in der Mitte und zwar dort, wo die Naht ist, so ungefähr. Das finde ich viel schöner, weil wenn ihr das dann auf dieser glatten Fläche macht, dann ja, ist aber Geschmackssache. Ihr könnt theoretisch das überall dort zerteilen, wo ihr wollt, aber ich finde auf der Naht das ein bisschen schöner. So, bei mir ist es ein bisschen eine Herausforderung durch die Früchte, aber es klappt, ihr seht es. So, und jetzt wird es wie bei einem Nusshefezopf. Genauso eben umeinander gewickelt und dadurch bekommt er seine tolle Form. Also hier einmal übereinander, kein Hexenwerk, immer schön zusammen. Und auch auf der anderen Seite, das kann man erkennen, ne? so und dann knetet ihr das so ein bisschen zum Schluss und drückt es zusammen und packt es in eine gefettete Kastenform. Die habe ich natürlich schon vorbereitet. Und das Ganze lasse ich jetzt nochmal bei Zimmertemperatur so 30-60 Minuten noch mal stehen, je nachdem. Es ist nur ein bisschen hochgegangen, das ist aber überhaupt nicht schlimm. Es ist schon sehr fettig der Teig und das Ganze geht jetzt in den vorgeheizten Backofen. Und zwar, ich muss hier eben kurz spicken bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für circa 30 Minuten und währenddessen machen wir hier mal eben was und zwar den Sirup. Zucker und Wasser miteinander vermischt. Ein bisschen köcheln lassen, so circa 5 bis zehn Minuten, das Ganze dann zur Seite stellen, denn der heiße Schokoladenbabka, hier ist er, wird jetzt gleich damit eingestrichen. Ich muss aber jetzt mal eben kurz gucken, ob der durch ist, denn bei solchen Gebäck kann es leicht passieren, dass er aussieht, als wäre er fertig, aber er ist es noch nicht. So, jetzt gucken wir mal, was sagt mein Thermometer. Ist übrigens auch unten verlinkt, also generell mein Equipment, was ich euch empfehlen kann. Nee, der ist noch nicht fertig. Also ab nochmal in den Backofen. Ich habe ihn nochmal ein bisschen durchziehen lassen. Ja, das gefällt mir besser, über 70 Grad, sehr schön. Und jetzt eben schnell den Sirup drüber geben. Alternativ, wenn ihr keinen Sirup haben möchtet, könnt ihr den entweder weglassen oder euch ein bisschen Marmelade, zum Beispiel Aprikosenmarmelade, erhitzen und den damit eben bestreichen. Klappt auch ganz wunderbar. Ich finde das mit dem Sirup ganz toll, weil er dadurch so ein bisschen so eine winterlich-weihnachtliche Farbe später noch bekommt. Seht ihr aber gleich nochmal eben. Mm. So, hier könnt ihr es erkennen. Der Sirup ist schön abgekühlt und dadurch kriegt er so einen kleinen weißen Stich. Und das finde ich jetzt gerade für die herbstliche und die weihnachtliche Zeit einfach perfekt. Da kommt man schon so richtig in die Feiertagsstimmung. So und hier angeschnitten, das ist doch ein Traum, der ist wirklich weggegangen wie warme Semmel, wie es so schön heißt, richtig lecker, fluffig, locker, lecker, oh, fantastisch. Also wenn ihr das euren Gästen serviert, die werden euch wirklich um die Rezepte bitten beziehungsweise, dass ihr das beim nächsten Mal wieder macht. Ich bin wieder bald zurück und wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbacken. Herzliche Grüße, eure Emma.